Ich äh, gehe schon mal den Bunker aufstellen und alles, ich lade hier inzwischen aus okay, Doc. Dass wir unseren Bunker fertig kriegen, Johnny, äh, rotes Team schaut ihr, dass äh, euer Bunker ebenfalls steht Lied kommen Und da geht's kommen. Ja, wie gefällt es dir? Äh, das geht, der Fluchtweg ist ein bisschen blöd, weil er vorne zur Straße rausgeht, aber ich glaube, wir haben hier unten noch einen. Ja, stimmt, wir haben nach hinten, wir haben einen Rückweg auch noch. Den würde ich dann auch noch irgendwie hier ein bisschen verbunkern. Hier gut, wenn wir hier, äh, ich mache hier einen großen hin. So Jungs, Leadership Team ist übrigens im Gebäude direkt hinter den Marktständen positioniert. Irgendjemand eine Ahnung, was das war? Negativ. Wahrscheinlich Murso bestimmt. Dann, Bad noch die letzten Stellungen und dann haben wir Deckung. Heilung Nordwest, am Need an komm. hört. Wie geht's euch? Ja, es, wir kriegen hier Mörserbeschuss rein, aber jo. Okay, ich sag mal dem äh, Heli, der soll sich um Jo. Achso, ein das Problem, muss reichen. Ein Problem haben wir oben. Wir können nicht über die äh, Sandsäcke drüber schießen oben am Balkon. Ähm, aufs Gebirge schon. Also, da wo der Feind kommt, wenn du mal guckst, da kannst du schon wirken. Habe ich extra geguckt. Waagerecht nicht, aber der Feind kommt nicht waagerecht. Du musst dich sogar hinknien, um <lacht> ordentlich zu schießen. Ah, okay. Und wenn du flach schießen musst, musst du dich halt seitlich lehnen, aber... Ja. So, so. da... Geht in der Kung Jungs, hier fliegen schon Steinbrocken Okay, wir haben auf der Straße Ja, auch bei uns Der Feind rückt vor was ist mein Sichtsektor? Oh, da ist er. Okay, ja, ich brauche gar nicht fragen. Ich sehe woher er ja. kommen wird. Ja, ja. Das ist dein Sektor. <lacht> aber sie haben ihn gut eingesmokt, die Hirschen. Ja. Lead Antecker, Infanterie auf 12 Uhr, die Straße, wo rechts einbiegt. So verstanden. Was ich? Ich? ich? Oh. Was? the fuck? War das eine HE? Hand? Ja. Ist Nein. aber nicht hochgegangen! What the fuck? Oder eine verdammt lange Fuse. What the Sichtkontakt im Norden bei 350 rennt jemand oben auf dem Hügel lang. Medic hat Nach Sicht. Auf dem Hügel. Ich sehe ihn! Ich weiß nicht, ob das der Kilometer ist, dass er das darf. Habt ihr das verstanden? Der legt an, ich bekämpfe ihn. Ja, wir sind dran. Jana, ich würde sagen 300 Meter, Peilung 002. Ja, der Er flieht. Ja. Scharfschütze ist geflohen, hat sich Ja, ich behalte den Vektor im Blick. Bernie hat den Blick drauf. Wir haben ja ihn verletzten. Wie schlimm? Wie schwer schlimm. verwundet, schwer verwundet. Okay, dann muss ich ihn aufgehen. Ge Rot, oder? Ja. Ich gehe unten, äh, hinten rum. Ich kann Dagger kommen. Medic kommt. Dagger, Medic kommt. Medic hört. Äh, Heli ist leider beschädigt, muss zurück zur Basis für Reparatur. Ein Main Battle Tank wurde beschädigt, aber nicht vernichtet. Achtung. Und wir haben Richtung Norden auf dem Hügel ja. einen Mann gesehen. Wahrscheinlich. Ja. Das, das mit dem MBT und dem Vogel, das sind Informationen. Die sind zu viel für mich. Ich kann ihn, Ach, ihn hier nicht wegziehen, sorry. Ja, lass ihn hier liegen. Hier liegt er gut. Ich hatte es unerwischt, aber ich. Der ist mir egal. Du redest noch. Ja, alles gut. Rankommen, CPA machen. Clemens, ran mit dir CPA. Sorry, sorry, ich habe etwas mit mir gemacht. <lacht> Wo ist der Chrissy? Der ist gerade hintergegangen. Infanterie Südosten auf dem Berghamm. Oh, sorry, warte, ich muss mich hinlegen. Und weiter, CPA. Punkt mal bitte Chrissy an und frag, was der tut. Und weiter CPA machen. Sorry. Okay, dann deck mal weiter. Ich mache jetzt CPA. BG-Schütze auf 122 2 im Büro. Komm schon, Johnny, durchhalten! Durchhalten, durchhalten, Junge Beortst du mich mal fix selbst? BG-Schütze Ja. Johnny, du bist wieder da, so schlimm siehst du nicht aus. Wenn deine Schmerzen nicht schlimm sind, würde ich wieder gehen. Du bist du, auch Ja, ich halte aus. Okay. Bin bei Bunker rot. Was war das denn? Ist die Straße clear? Kann ich zurückspringen? Positiv. Kommen durch den Hintereingang. Viele Einheiten Richtung Nordosten, auf der Straße. So Chris, ich bin bei dir. Bleib da wo du bist. Ach du Scheiße, du hast ja gut was abbekommen. Meldung. Was möchtest du wissen? Äh, euer Status, alles okay? Wir haben leichte Verletzungen und kriegen gut Beschuss rein, aber sonst alles gut Verstanden so, so, du kannst das eine Turnicat wegmachen Panzer rückt immer näher Mach die scharf. Kannst du äh, das Helium zweite wegmachen? Äh, muss erst wieder anfliegen. Mach die Maus scharf, der Vogel ist gerade beschäftigt Wuhu! Danke Bennett Sehr schön. ist kaputt Jana, ich kann dir anbieten, wenn du das Fahrzeug in der Verteidigung irgendwie involvieren willst Dann kann man also das auch vorziehen Schützen, eins, zwei, schützen auf 125 Darf ich nochmal rüber zu den zwei anderen? Jana, darf ich rüber? Ja. Ja, ich habe die Erlaubnis gekriegt, rüberzukommen. Rein in den Bunker, nicht auf der offenen Fläche. Sorry, sorry, ja. Ich. Shit, wir kriegen Beschuss von oben rein. Ja, sorry. Ja, wir müssen hier rüber. Leg dich mal ganz ins Eck. Ja, sofort. Ich kann bloß nicht mehr. Ah, okay. Ja, ja. Äh, ja, nicht will dich da rüber wechseln. So. So, Decke bitte ja, Richtung ja. Südost. Und nach oben den Hügel rauf an die Infanterie. So, du brauchst Blut, sonst kippst du mir gleich um Der Feind scheint sich die Wunde in die Wunden zu lecken Wenn ihr zuschlagen wollt, dann jetzt Dann macht also ihr bitte starten. mal ein Tourniquet ums Bein rum Auf zum Auto, wir treffen uns am Auto Wir werden direkt jetzt gleich nach vorne marschieren Wir nehmen aber das Fahrzeug Okay, so. Check Dann nähe ich dich zu, dann kannst du danach gleich dein Tourniquet wieder abmachen. Frage, okay. wie sind deine Schmerzen? Hab's gleich. Kannst du noch zielen oder ist es zu schlimm? Ist schon ziemlich schlimm. Ja, dann kriegst du eine Morphine von mir. Mach dein Tourniquet wieder ab. Hast du eine Adenosin bei dir drin? In deinem Rucksack? So eine gelbe Spritze? Äh, nicht. Nein, nein, habe ich nicht. Hast du nicht? Dann gebe ich dir ein, eine, sobald du merkst, dass du deinen Puls ganz laut hörst. Okay. Funkst du durch und dann kann es sein, dass ich dir die Erlaubnis gebe, dass du dir die selber setzen darfst. Du hast jetzt eine in deinem Rucksack drin. Ich schaue noch deine Vitalwerte an. Ja, das ist ist das, ja? Ja. Gut, okay. Danke. So, dein Blutdruck ist noch ziemlich lausig. Du kriegst nochmal einen halben Liter Blut von mir. Und dann musst du alleine fertig werden mit dem Zeugs. Ja, ich höre mein, Blut, äh, mein Herz ist schon schlagen, ne? Ja, dann tu deinen die Epi rein. rate ist okay. Jan, habe ich noch Zeit für eine Pack ja. oder soll ich wieder rüber? Packen kannst du im Auto. Sollen wir schon aufsetzen? Ja, du sollst mal rüberkommen hier. Okay. Dann äh, solltest du erstmal wieder okay sein, halbwegs. Super, ich kann dir auch ja, die kommt. Fahrzeug, Fahrzeug, Bernie, Bernie. So, wir sitzen auf. Okay, auf. Zum Packen sollte ja. bitte jemand anders fahren. Äh, ja. Das übernimmt Geld. Also, Nico nehme ich an. Denke ich auch. Äh, ich bräuchte nähen. Jo. Jetzt Fahrer fehlt noch. <lacht> oh ja. Ähm, Simon, fährt jemand raus. von euch? Ihr sagt, dass ihr so. Wer fährt? Ja, einer von Geld. Chrissy, ja, nein. Okay, dann gehe ich raus. Jana, bist fit? Danke. mein target 1 äh, sitzen alle Ja, wir können los. Ja, dann. Ähm, Lied hörst du mich? Ja. Ja, okay. ähm, ich eine MG-Stellung zu sein und äh, so, so ein Truck direkt auf der Straßenzusicht. Ja, äh, nee, so, wir so machen eine wir kleine können. Switch und zwar: Ich wechsle jetzt zu Rot, ja, Clemens, ja, ja, du wirst ja. Buddy von Bernie, ähm, denn Rot wird äh, die Speerspitze beim Clearen sein. Blau wird sich hinter uns an, halten. <lacht> okay, verstanden. Da irgendwelche Farbwechsel oder bleiben wir so? Wir machen den kleinen Farbwechsel, Clemens. Du, wie gesagt, wirst, äh, gehst zu Blau. Ich gehe dann an die Spitze. Johnny geht rechts von mir, Chris links von mir. Ihr zwei seid dahinter und dann klären. Dann fangen wir an mit dem Klären. Blau übernimmt dabei vor allem die Rücksicherung. Schaut einfach im Checkdeck, wo, wo, wer wohin sichert und sichert einen Bereich, der noch nicht. Äh, nicht das Scharf! wurde. Ja, ich <lacht> Nico, ja. du kannst ja. dir dein Fernicat abmachen. Wir oh. oh, Beschuss links! Gut. Ja! ja. Wer auf der JTEC macht deine Hilfe! Raus, raus! Raus! Hardcover unter an und äh, angreifen. Wo sind die Kontakte genau? Das Ist der JTEC oder der Simon? Ja, das ist der JTEC, ja? Ja, hier, hier, hier. Dich hab ich doch schon heile gemacht! Hast du Scheile so gemacht? Ist? Ja im Auto, du bist fit Ach so, das geht Ja. Ah. Also links vorne, 45 Super? Grad oh. Ja hier, Ach. 3, 4, 0 umgekehrt siehst ist jetzt mein Buddy, der mit dem Maws Wizard Entizer, also, okay, hi Hier bin ich Was, du? Was waren die letzten Befehle? Ich hab grad bei... Wir bleiben hinten Check Lied, äh, Befehle? Nö, noch nicht Was war hinter der mg -Stellung? Äh, Dagger, ihr könnt äh, nach vorne stoßen, die MG-Stellung Be wurde bekämpft, aber Vorsicht! Achtung, wir, wir haben Scharfschützen irgendwo! Empfehlung, Team Blau bemannt Fahrzeug, dann hast du ein schweres Geschütz! <lacht> <lacht> äh, ja, könnt ihr darauf schießen! Gut, wir rücken vor! Na, gut, Blau gut, nachrücken wir Richtung Nordrhein! Cool. Ja, na, gell! Clemens, wir sollen aufrücken, Nordost! Ihr sollt aufrücken, hat Jana gesagt. Achtung! Hardcover bleiben. Schütze im Osten. Bernie, äh, ich bräuchte dich. Der Schütze ist bei 054 im Nordosten, hinter diesem großen Felsen. Wenn mich nicht alles... Wer überrascht. braucht den... Doc? auf 062 zwischen den beiden großen Felsen. ei, so, Okay, gut verbunden. Äh, Dagervoll anliegt kommt. Dagger Kann dieser verdammte Scharfschütze bitte ausgeschaltet werden vom Heli. Ja. Habt ihr eine grobe Richtung? <lacht> ist genäht. Er ist im Nordosten auf dem Felsen. Welches Bearing? 062. Auf so, Karte 2, markiert. 2. Auf Karte markiert. Hast du was gegen die Schmerzen? Aua Bubi? Ja. So. Aua Bubo. So. In dran. Wunderbar. RPG, ja, ja, Achtung. Was jetzt schon wunderbar? Nee. Holy fuck. Jetzt soll's wunderbar sein. Danke. Johnny, geht's dir gut? Mir geht's prima. Sah nicht so gut aus. Christoph, ich gehe mal weg, ihr seid alle auf dem Haufen, ich gehe wieder zurück, okay? Okay. Einer ist verbunden Ah ne blau kommt vor deswegen Ich geh mal nicht zurück Ah ne sorry Los Der Sniper ist immer noch da Da kriegt kein Beschuss vom Heli Wo bleibt der Heli? Heli ist dran Achtung noch einer Bitte vom Medic bitte verteilt euch gut schützen. Ich bin am MG dran Ja? Ah. zum wird bekämpft. Du siehst gut aus, Ich hat nur der Blast umgehauen. Seid ihr marschbereit? Ja, sind alle marschbereit. Johnny bereit. Gut, dann rücken wir vor und zwar nicht, äh, nicht über die Felsen, sondern unten an der Straße lang. Einfach mir nach. Lied an Delgau, Scharfschütze bekämpft. Jo, wir sind unterwegs. Ich mach die Rücksicherung, Clemens. Du hast mehr Firepower als ich Fahrzeuggeräusche aus Norden Ost. Das ist irgendwie voll cool. <lacht> ja. Lead an Dagger kommen. RPG-Schütze 349. Diana getroffen. Anna safe in Position getroffen? Nein, negativ. Bleibt alle zurück. Ja, Medic bleibt bei Fels. Gemens, kannst du Sicht ja. auf Jana aufbauen, um mal Einschätzung ja. zu geben, wie gefährlich es ist? Versuch's. Begib dich nicht der in Gefahr. Jana ja, Jana ist gerade down. Okay. Bernie, die zieht die gerade raus, hier ist Rauch. Bringt ihr Jana zu den Felden zurück oder wohin? Der mg schütze ist da. Alles klar, komm mal zurück, komm mal zurück. Aber Leute, bleibt hinten hier, ist einfach nur weiter. wenn keine Position von, von uns, ist blockiert. Das heißt, zieht euch erstmal zurück oder, oder? bekämpft die Ziege rechts von euch. Ich hab nochmal Rauch nach vorne geschmissen. Aber bitte nicht mehr weißen Rauch, das blockiert nur die Sicht hier. Sorry ja, ist zu egal, kommt zurück, wir brauchen den Sunny, nicht. hat keinen Puls mehr, ich mach sie arm. Ist es safe, dass Sunny vorkommt? Check, Sunny kommt okay, noch So, Clemens, wir sind vor jo. Sunny kommt Ah, die Position ist gar nicht schlecht Schon mal gut gemacht So oh, Verdammt, die braucht erstmal Blut Wir haben ja noch BTA Auf 329 und auf 75 Meter BTA nicht aufhören, bitte Und bitte den Nebel aufrechterhalten Selbst wenn das MG rummault Stunden. Clemens, wirf noch mal den Nebel bitte! Na na, wir sind dran an dir, durchhalten! Halte durch, halte durch! Ist BTR ist immer noch aktiv, also auf Karte markiert. Okay, so, Johnny, ich hab sie stabil, das das ich übernehme jetzt CPA, du das das kannst Deckung machen und den die Trupp die führen. So, puls Stand. ist wieder Stand. vorhanden. Wahrscheinlich ist da noch Schmerz. Ja, natürlich durchhalten, ich hatte oh, gleich wieder. Blutdruck unter aller Sau. Ah, die verträgst mir die noch nicht, Jana. Du musst die noch stabilisieren. Aber. Ich hab sie gleich wieder. ich sehe noch Okay. Wir ja, riskieren es mal, kriegst gleich eine EP hinterher. So, warte, liegen bleiben, du kriegst noch eine EP von mir. So verstanden. Ich werde gleich gut. Jana, wenn du keine Schmerzen hast, bist du gut to go. alle in Ordnung? Die haben sich nicht beschwert, ne? Johnny ja, Grün Bernie Grün? Ne, meine Sekunde. So, verstanden, dann rücken wir weiter vor. Ist der BTR bekämpft? BTR bekämpft. Gut, dann, dann rücken wir, wir vor. Also mein. Chris sichert hier und wir springen. Äh, auf wir sind unterwegs. Wir sind Ich glaube, als nächstes kommen wir, aber das sagt Jana an. Guckt ihr schon mal an, wo die hinspringen. Da geht es wahrscheinlich für uns gleich hin. Was? Ich bin derjenige, was? <lacht> <lacht> Check!